Hallo und herzlich willkommen bei Jan und Maxi. Heute wollen wir eine Longboard-Rampe bauen. So, wir haben jetzt ein Styroporteil und wir wollen jetzt hier so mit der Säge eine Ecke reinschleifen, damit wir das so hinlegen können und dann Steine drunter legen, sodass wir dann da so hochfahren können. So, wir sägen jetzt das Styropor <lacht> wir brauchen, glaube ich, eine neue Säge. Das haben wir überhaupt nicht überdacht. Ja. Moment, da, da das ist ein bisschen zu steil, ist müssen wir noch ein bisschen die Ecken abgleichen. Gut so, so wir packen jetzt auch noch mal unser Pennyboard ein. So, den Rucksack auf links gedreht und Max hat ihn da angezogen Wir fahren jetzt mit der Rampe irgendwo hin Scheiße! Scheiße! Nee! Warte, warte, warte! So, die, die Rampe ist fertig. Ist Jetzt testen wir. Schon... <lacht> ich... Boah. 酒酒酒酒酒酒 <laughs> <laughs> <laughs> <laughs>